Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Formen der Errichtung einer beruflichen Selbstständigkeit. In welchen Formen erfolgt die Errichtung einer beruflichen Selbstständigkeit? Die Errichtung der beruflichen Selbstständigkeit erfolgt durch alleinige Gründung eines Betriebes, Gründung eines Betriebes mit einem oder mehreren Partnern, Beteiligung an einem bestehenden Betrieb, alleinige Übernahme eines Betriebes, sowie die schrittweise Integration des Betriebsübernehmers durch Beteiligung. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Formen der Errichtung einer beruflichen Selbstständigkeit. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.